Hallo, ich habe in einem Video gezeigt wie ich eine schwarze Maske anwende, die man sich so abziehen kann von der Haut. Und jetzt habe ich in DM diese hier entdeckt die Soft and Clear Anti-Pickle Peel-Off Maske mit Salicylsäure, Aktivkohle und Zink von balea Ich habe gedacht das wäre sowas ähnliches oder vergleichbares und das möchte ich jetzt gerne mit euch ausprobieren ich habe mein Gesicht mit dem Cleanser gereinigt und die Maske seht ihr hier, beziehungsweise die Konsistenz der Maske ähm ja auch sehr zähflüssig und das trage ich jetzt mit meinem Pinsel auf Warten wir mal ab und schauen, was passiert. Hallo! Batman ist zurück! <lacht> äh, ich habe jetzt die Maske eine halbe Stunde, mindestens eine halbe Stunde drauf gelassen und sie ist trocken geworden. Uno oh, Momento. So, so sieht das ganze aus ähm, ja ich kann die wohl weiterempfehlen für den preis äh, sie ist jetzt richtig fest die gummi und zieht die härchen auf jeden fall raus zieht auch ein zieht auch ein paar mit Mitter, Mitter <lacht> ein paar mit heraus aus den poren und Während des Auftrags habe ich gemerkt, dass, dass da so ein paar Dämpfe aufgestiegen sind in meine Augen. Ich denke, das ist, ähm, ja, das ist dieses ähm, Desinfizierende, ne, was die Poren öffnet, desinfiziert. Mhm. Ähm, ja, also die Haut fühlt sich auch sehr gut an jetzt. Aber ehrlich gesagt, die andere Maske fand ich besser. <lacht> Okay, bis dann. Tschüss.